So, hallo Christian, du warst ja heute für die ähm, für die Gruppe der Calisthenics zuständig. Wie zufrieden bist du denn im Nachhinein mit der heutigen Jugendkonferenz? Also, darf ich halten oder? Also ich bin sehr zufrieden. Unsere Vorstellungen über den Trinkwasserspender wurden eigentlich umgesetzt und ich glaube, die werden auch ganz konkret in den letzten, nächsten Wochen angegangen. Das kriegen wir auch hin. Ähm, die weiteren... Forderungen, die wir hatten, was Inklusion und Erweiterung angeht, die werden wir noch ein bisschen mit Druck behandeln müssen, aber das kriegen wir schon hin. Also aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden, dass auch sich Leute für unser Thema interessiert haben und uns auch geholfen haben, unsere Ideen ein bisschen zu erweitern. Wer ist denn letztendlich Pate für euer Projekt geworden? Wir haben den Michael Haug ähm, von der Kult-Fraktion, die Elisabeth Peitzmeier vom Stadtjugendausschuss ist auch ähm, unser Partner, den Willy Hartmann vom Migrationsbeirat, ja und alle Namen konnte ich mir leider nicht merken, aber ich glaube fünf Partner haben wir schon bekommen. Okay, das ist ja schon eine ganze Menge, was sind denn jetzt die zukünftigen Schritte, die ihr angehen werdet? Also wir halten Kontakt über einen E-Mail-Verteiler, dort werden alle Informationen ausgetauscht, dann werden wir nochmal ähm, so ein Forum erstellen bei uns im Blauen Haus und da werden wir alle Themen nochmal konkret angehen, und, und dann werden wir sie weiter behandeln. Ja, aber was danach folgt, was ähm, in Bezug auf die Erweiterung und die Inklusionsanlage, da müssen wir uns noch mal was Konkretes überlegen, weil da braucht man noch ein bisschen Rückenwind. Sehr schön, dann habt ihr ja schon sehr konkrete Vorstellungen. Dann hoffe ich, dass das alles sehr gut in die Wege geleitet wird und wünsche euch viel Glück in euren zukünftigen Schritten. Dankeschön.